Ja, hallo, äh, ich möchte heute die Developers for Future vorstellen und was wir uns so vorgestellt haben und was es auch für alle Entwickler zu tun gibt, damit sie der Umwelt vielleicht nicht mehr so extrem schaden wie aktuell. Und ich fange erstmal an mit, äh, wer bin ich überhaupt? Ich bin Leo, äh, ich bin 15 Jahre alt, äh, bin, seit, bin einer der Gründungsmitglieder von Developers for Future. Wenn ihr nachher äh, noch Fragen habt, könnt ihr mir gerne über eine der Möglichkeiten, ob E-Mail, Twitter, Messenger, Streamer, ist mir relativ egal. Könnt ihr mir Fragen schreiben und dann kann ich euch auch gerne die beantworten. Also wir fangen äh, mal, das ist so, was wir für heute machen. Also was tragen die Entwick wie Entwickler zum Klimawandel bei? Was können wir tun, um unseren Beitrag zu verringern? Was ist Developers for Future? Und kann ich, also kann ich Entwickler oder kann ich Mensch etwas für Friars Future oder Developers for Future tun? Wir fangen mal mit dem ersten an. Äh, wir Entwickler fühlen uns aber meistens kaum angesprochen beim Klimawandel, weil wir betreiben ja keine Fabriken, wir haben keine, unsere Laptops verbrauchen auch kaum Strom. Also die Umweltsünder, da, das sind natürlich die anderen. Aber wir sind natürlich weit mehr schuldig als nur die Kleinen mit ihren Laptops, da Beispielsweise Bitcoin emittiert mehr CO2 als die 165 ein äh, Millionen Einwohner Bangladesch und auch 2% des globalen CO2-Aufkommens entsteht durch das Internet, durch die Rechenzentren, durch das Routing und ein Beispiel, eine E-Mail ohne Anhang braucht, äh, produziert ungefähr 4 Gramm CO2 und mit einem etwas größeren Anhang sogar auch 50 Gramm CO2 was erstmal nicht viel klingt, aber es führt dann am Ende dann doch natürlich, wenn es viele E-Mails werden, doch zu einer erheblichen Menge an CO2. Zum Beispiel, das liegt vor allem daran, dass viele große Rechenzentrum-Anbieter wie beispielsweise Amazon mit AWS äh, oder Microsoft mit Azure, wie hier nur 50 oder 60 Prozent Ökostrom verwenden und nur nicht wie äh, 100% verwenden, es geht aber, wie man sieht auch anders, Google, Herzner, 1&1 und auch viele weitere verwenden 100% für ihre Rechenzentren und damit wird ja gezeigt, dass es geht, es ist nur ein Wille, das zu tun. Also ich als kleiner Entwickler kann den Beitrag verringern, indem ich natürlich ein Rechenzentrum aussuche, wo 100% Ökostrom verwendet wird und wenn ich eine CI verwende, eine ci Toolkette, vor allem in größeren Unternehmen, kann ich mir überlegen, muss ich wirklich bei jedem einzelnen Bild ein CI starten oder nur bei größeren Projekten oder bei größeren Commits, wo ich dann ein größerer Bildprozess oder auch gestartet werden muss. Und zum Beispiel, wenn man viele Server hat, braucht man die wirklich alle oder kann man vielleicht auch reduzieren, vor allem da die meisten Server ja meistens im Standby laufen und nicht so viel Rechenleistung brauchen dass die vielleicht nur gestartet werden, wenn überhaupt was gemacht werden muss. Genau. Ähm, ja, was ist überhaupt Developers for Future? Developers for Future ist eine Supporting-Organisation. Eine Supporting-Organisation von Fries for Future ist zum Beispiel auch Scientists for Future oder Parents for Future und auch genau viele weitere. Und Developers for Future ist auch so eine. Und, äh, wir helfen, wenn die natürlich möchten, Fries for Future und die anderen der Together for Future Bewegung. Together for, Together for Future, da gehören dann auch Parents of Future, Scientists for Future und noch die ganzen anderen Supporting-Organisationen gehören genauso wie Fridays for Future dazu und denen helfen wir, wenn die eine Frage haben, wenn sie etwas ein Tool haben wollen und Dazu äh, ist natürlich immer wichtig bei weil, weil allen Programmierern, dass sie untereinander Kenntnisse austauschen können und vielleicht auch voneinander lernen, wie sie besser für die Umwelt zusammen, also wie, wie sie besser für die Umwelt programmieren können, um der Umwelt nicht so zu schaden. Natürlich ist eines der Hauptprobleme, das wir lösen wollen, dass die Software nachhaltiger wird und dass sie wirklich so ist, dass man ohne schlechtes Gewissen große Software bauen kann und dann ist natürlich das große, große Ziel, eine klimaneutrale IT-Infrastruktur zu haben. Davon sind wir noch weit entfernt in vielen Fällen, aber wir versuchen es zu verbessern. Kann ich etwas für Fry's for Future oder Developers for Future tun? Natürlich. Jeder Entwickler kann sich halt anschließen, aber erstmal bei Fry's for Future geh zu deinen lokalen Demonstrationen, engagier dich in deine Ortsgruppe. Und was auch gestern gesagt wurde, versuch bei dir selber anzufangen. Das kann auch jeder, es muss, der muss ja nicht Entwickler sein. Es kann jeder Mensch sein, kann damit äh, anfangen, seinen persönlichen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Beispielsweise die Ernährung auf vegetarische oder vegan umstellen. Mobilität ist auch ein großer Punkt, dass weniger, weniger bis gar nicht geflogen wird und weniger Auto gefahren wird und dass man lieber Bahn fährt. Der Konsum ist auch ein großer Punkt, ob man jetzt jeden Monat das neue, neue Kleidung haben muss oder jedes Jahr das neue Handy, obwohl das alte immer noch gut funktioniert und es nur vielleicht einfach nicht mehr das Neueste oder Schönste ist, braucht man das wirklich? Das ist eine Frage, die sich jeder selber stellen muss nach meiner Ansicht. Und die Energie ist Ökostrom verwenden, ist ein guter Punkt, dass äh, ein Ökostromanbieter und auch muss immer geheizt werden auf viele Grad, also viel, hohe Gradzahlen und dazu noch allerdings häufig das Fenster geöffnet sein und das macht eigentlich ja keinen großen Sinn und da kann man sich überlegen, ob man klimafreundlicher heizen kann. Jeder, kann, jeder von euch kann Developers for Future beitreten. Die, also wir sind gerade knapp 135 teilnehmende und teile, ähm, aus verschiedensten Ländern. Unsere Kommunikationssprache ist eben, also so gut wie immer Englisch und es gibt dann die verschiedenen Projekte. Wir haben Mattermost auf, ähm, selbst gehostet bei einem, äh, bei einem Anbieter, der uns das gesponsert hat, ähm, auch natürlich auf 100% Ökostrom-Servern und da können wir dann untereinander kommunizieren. Da werden die Projekte ausgetauscht. Es gibt ein GitLab noch, wo ähm, ihr dann die Invitation bekommen könntet, wenn ihr in das MetaMost reingebt, also hier über den Link kommt ihr in das MetaMost rein und äh, es gibt die Website, wo dann noch allgemeinere Informationen stehen, was Developers of Future noch ist und was sie tun wollen und da stehen auch manchmal was über die Projekte, die es gerade gibt. Genauso noch die Links so als... Anhang für äh, die Zahlen zu den Rechenzentren und E-Mail, Bitcoin. Genau die zwei. Ja. ja. Wir nehmen noch Fragen aus dem Publikum und rein. Ich hätte mal als Frage, was es denn so als Beispielprojekte gibt. Was tut ihr an anfassbarem, sichtbarem? Genau, also wir, äh, es wird, also gerade in der Entwicklung ist ein Tool namens Freude, Freunde Klimapakt. Es geht darum, dass Freunde, Verwandte und unter sich einen Klimapakt abschließen können. Und es geht, äh, da kann man dann sagen, ich verpflichte mich, verpflichten mich dazu, dass ich äh, vegan mich ernähren möchte oder vegetarisch und dann kann am Ende halt gesagt werden, dass untereinander die, also dass äh, sie untereinander gesagt haben, ich möchte mich dazu verpflichten, damit sie halt die Umwelt schützen und das ist jetzt ein Beispiel, an dem ich auch mitentwickle. Das ist gerade so eins der, also es gibt auch noch ähm, ein Engel, also das Engelsystem, das auch vom CCC gemacht wird, das Versuchen, also das äh, verändern wir, dass die HelferInnen auf, vor allem, also dass vor allem die, also das HelferInnen auf den äh, Demos halt wirklich damit gesucht werden können und den Jobs zugeteilt werden können. Nochmal Gibt es weitere Fragen an Leo? Kannst du ja noch nochmal die Folie mit deinen Kontaktdaten ganz am Anfang zeigen? Das ist ein gutes Ende, damit man mit euch, mit dir, noch Kontakt aufnehmen kann. Vielen Dank. Ich gehe noch mal kurz auf die Bühne. <lacht> ich muss ja nicht daneben stehen. Danke, Leo. Und ich äh, solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen mit den Developers for Future. Wir sind um 16 Uhr, machen wir weiter mit Tasmo, der euch was zum Prototype-Fund erklärt. Bis gleich.